Chili. Das Bewässerungssystem rechts hier. Ohne Bewässerungssystem dann werden die Felder vielleicht schwierig Wasser bekommen. Ja. Ja. Wer organisiert das Bewässerungssystem? Ja, also da gibt es dann auch schon jemanden, der heißt Ulu Ulu bei uns hier. Ja, der organisiert dann alles. Ja. Natürlich wird es schon von der Regierung gebaut. Ja, und okay. da ist der Mann, der dann sagt, wer bekommt heute das Wasser. Der, ja. Heißt äh, Tete Batu. Ja. Tete Batu ist ein Touristenort. Ja? Äh, da gibt es deswegen auch schon gleich äh, viele Unterkünfte, ja. dass äh, Touristen hier auch schon sich dann oft dann aufhalten ja? für eine Wanderung durch Reisfelder. Es gibt ja auch ein Programm durch Reiswälder hier in der Debattu und wird schon gern gemacht, ja, das ist ein Soft-Tracking, ja? dass man anschließend auch zu dem Regenwald dann hingeht, ja, um die Gibbon zu gehen, zu sehen, ja. Okay. Gibbon ist ja dieser schwarze, schwarze Affe, ja. Ja? Genau. da gibt es dann auch zwar auch schon andere also die normalen Affen, die heißen Makaken, ja, die sieht ja, man die Kleinen. schon überall, genau, ja. Ja. aber die Gibbon, die sieht man ziemlich selten, die sind scheu, ja. äh, die kommen selten zum Boden, ja. Ja. dann sind die meisten ja. dort oben auf äh, Bäumen. Ja. Ja, ja. Der Debate ist sehr, äh, sehr schön. Also, man kann auch gut hier übernachten. Das ist schon mitten in dem mitten der Reichsfelder. Ist genauso wie Ubud damals. Ja? Ubud auf Bali ja? ist halt dann jetzt schon eine große Stadt geworden. Oft dann auch schon äh, sehr viel los, chaotisch. Ja? Aber dann, damals, so sah Ubud aus. Ja? Also das heißt, wenn man Bali vor 40 Jahren sehen will, dann kommt man einfach mal hier nach Lombok. Ja. So ungefähr sieht es aus, ja? ja. Also viele Unterkünfte mitten der Reisfelder, dass man noch schön hier Spaziergang durch Reisfelder machen kann. Ja? Und auch das Leben der Einheimischen kann man auch schon hier sehen, ja. das traditionelle Leben. Das äh, tägliche Leben ja? kann man äh, hier sehen schon. Ja? Aber jetzt Ubud natürlich ist ja schon sehr voll. Ja? Aber wie gesagt, äh, Ubud sah ungefähr so aus wie der Tebatu jetzt. Ja? Sehr schön, sehr angenehm, grüne Landschaft. Ja? Nicht so touristisch. Ja? 2000, äh, 19 äh, 1995 war, ja. ja, war zum ersten mal auf äh, auf bali war und habe auch schon die führung dort gemacht ja, ja. und war auch schon das programm wie äh, hier in tutebatu jetzt né, also eine, an eine Trekking ein, ein, Wanderungs-, ein Wanderungsprogramm durch ja. Reisfelder und Dörfer, ja. Ja. Das war so schön, ja. Aber jetzt, dann äh, kann man ja nicht mehr so machen, weil überall vielen, vielen sind, ja, also Häuser, Hotels, ja, genau. ja, und kann man ja die Ursprünglichkeit des Ortes nicht mehr mitbekommen, ja, also. Ja, es gibt zwar auch schon noch die tempelritual oder genau oder sagen wir mal wenn die königsfamilien ungefähr verheiratet sind ja, oder oder verstorben ja, ja. da gibt es normalerweise eine große veranstaltung dort ne? ja. tempelritual zum beispiel ja? Und dann wird es meistens so groß gefeiert weil die leute in ubud eigentlich zu den Kassensystemen da so gehören zu Adligen ja? okay. und da werden alles dann sehr prachtvoll alles dann organisiert, ja? Ja. wie zum Beispiel Hochzeit oder sogar äh, Verbrennungszeremonien, ja? Ja. wird alles dann so ganz äh, gigantisch gemacht, ja? also wie die Balis zum Beispiel, die Schreine, wo die Leichen ungefähr hingehen hingelegt äh, werden, dann sind alle dann farbig groß, einfach mal so schön gebaut, ja, und das kann auch schon sehr teuer kosten, ja. Also das, durch das Ansehen der Adligen da, wollen die halt immer so besonders dann das machen, ja. Genau, ja, und... Aber hier auf Lombok kennt man das nicht, ja, natürlich. Da gibt gibt's keine, kein Kassensystem, ja. Und... Die, sind, die Menschen sind alle gleich ja? und werden auch gleich behandelt ja? und ja also ist ja keine besondere Leben von besonderen Familien ja? Ja. Ja, ne? also die werden alles alle gleich angesehen ja und so ne? ja. Also einfach mal so eine normal sowas. Ne? das also Kastensystem geht es äh, nur auf Bali. ja